Dieses Wochenende hatte ich ein Mittagessen mit einer Ingenieurin und sie hat mich gefragt, ob die Aktie des Unternehmens, wo sie arbeitet, eine gute Investition sei. Ich ließ sie den Namen ihres Unternehmens und den Begriff Obermatt googeln und damit kam sie direkt auf die Seite, wo unsere Research aufgeführt ist. Sie schaut die Research an und fragt mich sofort, was ist das, ein guter Value? Und das ist eine wirklich gute Frage. Der Value Run gibt an, wie günstig ein Unternehmen ist im Vergleich zur Größe. Und das baut auf dem Prinzip auf, Firmen ähnlicher Größe haben ähnliche Preise. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Firmen ähnlicher Größe haben ähnliche Preise. Denn warum sollten Sie mehr bezahlen, wenn Sie das Gleiche woanders günstiger kriegen? Nun ist es aber so, dass an der Börse viele Unternehmen dieses Prinzip missachten. Die Aktienpreise sind oft höher als die Größe des Unternehmens und manchmal sind die Aktienpreise auch tiefer als die Größe des Unternehmens. Und heute schauen wir uns die Gründe dafür an. Der Schlüssel ist also, wir müssen die Größe des Unternehmens kennen. Und wie messen wir die Größe, wenn wir dafür nur Finanzfakten verwenden wollen? Wir können das mit der Erfolgsrechnung und Bilanz. Zum Beispiel gibt es auf der Erfolgsrechnung den Umsatz. Also wie viel Geld kriegen wir für die Produkte, die wir verkaufen. Und für jedes Unternehmen, das Produkte verkauft, gibt es auch einen Gewinn. Die machen das ja nur, weil sie Gewinn erzielen möchten. Gewinn. Um diese Produkte herzustellen, müssen die meisten Unternehmen investieren. Man nennt das investiertes Kapital. Das Geld, das in Maschinen, Gebäuden, aber auch unter Umständen im Brand, in der Marke des Unternehmens gebunden ist, heißt investiertes Kapital. Und dann ist es so, dass ihnen der Gewinn ja nicht viel nützt, wenn er im Unternehmen bleibt. Die meisten Unternehmen zahlen deshalb auch eine gewisse Dividende aus. Auch das wieder ein Hinweis auf die Größe des Unternehmens. Und diese Faktoren, die wir verwenden können, um die Größe des Unternehmens zu beurteilen, können wir dann mit dem Preis vergleichen, den sie für dieses Unternehmen bezahlen. Man nennt das Marktwett, Marktwert des Unternehmens oder Marktkapitalisierung. Und diese Marktkapitalisierung sollte in etwa der Größe des Unternehmens entsprechen. Das ist nun jetzt aber nicht so. Es gibt Unternehmen, die sind sehr viel teurer als die Größe des Unternehmens. Und es gibt andere Unternehmen, die sind günstiger, als die Größe des Unternehmens rechtfertigen würde. Und nun denkt man vielleicht, das ist ja völlig verrückt. Wer wird dann so viel bezahlen, wenn das Unternehmen nur so groß ist? Und natürlich will man wissen, wer ist so günstig für diese Größe. Es ist aber nicht wirklich verrückt, was der Markt hier macht. Denn der Markt bewertet nur die Zukunft. Und messen können wir nur die Vergangenheit. Wenn also dieses Unternehmen eine sehr rosige Zukunft hat und von hier auf diese Größe wächst, ist der Marktwert, ein hoher Marktwert, gerechtfertigt. Und wenn das Unternehmen in der Größe sinkt, ist ein tiefer Marktwert gerechtfertigt. Wie beurteilen wir nun die Marktwerte, damit sie damit arbeiten können? Wir geben diesen Marktwerten... Value-Ränge. Der Value-Rang eines Unternehmens, das sehr teuer ist, der ist sehr tief. Es ist also genau umgekehrt und dort wird es ein bisschen kompliziert. Und der Value-Rang eines Unternehmens, das sehr günstig ist, ist hoch. Der tiefste Value-Rang ist 1, der höchste ist 100. Und nun müssen Sie entscheiden, ob es tatsächlich gerechtfertigt ist, dass dieses Unternehmen so teuer ist und sie eben relativ wenig Value kriegen, oder ob das Unternehmen äh, eine, eine wirklich so schlechte Zukunft hat, dass dieser Value-Rang tatsächlich so hoch sein darf, weil da ist nichts mehr wirklich zu erwarten. Und das ist genau Ihre Anlageherausforderung. Sie müssen beurteilen, ob ein Unternehmen mit einem tiefen Value-Rang tatsächlich so eine verrückt gute Zukunft hat, respektive ein Unternehmen mit einem hohen Value-Rang, also mit einem tiefen Marktpreis verglichen zur Größe, wirklich eine so schlechte Zukunft hat. Das ist etwas kompliziert, schauen wir uns deshalb ein paar Beispiele an. Nehmen wir an, dieses Unternehmen hier, das gerade in der Mitte ist, hat einen Value-Rang von 50. Es gibt also noch 50 Unternehmen, die sind teurer und 50 Unternehmen, die sind 50% der Unternehmen sind günstiger. Nehmen wir an, wir haben ein anderes Unternehmen, das ist hier oben und hat einen Value-Rang von 33. Wieder, es ist immer umgekehrt. Teuer ist ein tiefer Value-Rang. Und Nehmen wir an, wir haben hier ein anderes Unternehmen, das hat einen Value-Rang von 5, 5, 75, 75. Was müssen wir also machen? Wenn wir ein Unternehmen haben, das einen Value-Rang hat von 33, bedeutet das, dieses Unternehmen muss in dem besten Drittel in der Zukunft sein. Es muss also besser sein als 66% Prozent der Unternehmen, die hier günstiger sind. Und umgekehrt, ein Unternehmen, das sehr günstig ist, das also einen hohen Value-Rang hat von 75, kann irgendwo hier sein. Und es ist bereits eine gute Anlage. Irgendwo. Nur gerade wenn es noch schlechter ist, also zu den schlechtesten 25% des Marktes gehört. Nur gerade dann war es eine schlechte Anlageentscheidung. Wenn man also Unternehmen kauft mit einem hohen Value-Rang, weiß man, diese Unternehmen sind günstig. Und man kann diesen Rang verwenden, um es mit der eigenen Zukunftserwartungen zu vergleichen. Wenn man also ein Unternehmen hat mit einem hohen Value-Rang von 75%, und man ist der Meinung, dieses Unternehmen wird etwa im Durchschnitt sein in der Zukunft. Man hat also keinen Grund zur Annahme, dass die Zukunft dieses Unternehmens sehr schlecht ist. Oder auch nicht einmal besonders gut. Es ist einfach typisch. Bereits dann hat man profitiert. Sie brauchen also zwei Dinge. Auf der einen Seite brauchen Sie den Obermatt Value Run Und auf der anderen Seite brauchen Sie die Zukunft des Unternehmens. Ihre Meinung darüber. Und wenn Sie diese beiden Dinge haben, dann können Sie eine Anlageentscheidung treffen. Ich selbst mache es so, wenn ich Aktien kaufen möchte, suche ich Aktien mit guten Value-Rängen. Ich weiß dann schon, diese Unternehmen sind relativ günstig. Und das muss einen Grund haben. Einen Grund, warum man der Meinung ist, die Zukunft dieses Unternehmens ist nicht besonders rosig. Dann suche ich diesen Grund. Ich versuche mir zu überlegen, warum denkt der Markt, dass dieses Unternehmen so eine schlechte Zukunft hat. Und wenn ich nichts finde oder wenn ich Dinge finde, die nur temporärer Natur sind, dann kaufe ich das Unternehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich Aktien verkaufe, mache ich genau das Umgekehrte. Ich schaue Unternehmen an, die einen tiefen obermatt value rang haben. Das sind Unternehmen, die eher teuer sind. Also muss die Zukunft fantastisch sein. Wenn ich zum Schluss komme, dass ein Unternehmen mit einem tiefen Obermacht-Value-Rang in meinem Portfolio eine normale Zukunft hat, also nicht eine besonders gute, dann verkaufe ich. Ich mache also meine eigene Anlagegeschichte, meine eigene Investment-Story. Und das hat einen großen Vorteil, denn diese Geschichte wurde nicht schon hundertmal erzählt, und ist bereits im Aktienpreis drin. Das ist meine Geschichte und deshalb kann ich auch davon profitieren. Und das können Sie auch, wenn Sie den Obermatt Value Rang verwenden, um Ihre eigene Investitionsstory zu kreieren. Wir haben also drei Dinge gemacht. Wir haben den Obermatt Value Run erklärt. Ich habe Ihnen erzählt, wie ich damit arbeite. Und ich habe Ihnen auch erläutert, was es Ihnen bringt, selbst mit dem Obermatt Value Run bei bei Ihren entscheiden zu arbeiten. Ich